Ich stehe heute vor der Blaudruckerei in Lüdinghausen. Dieser Beruf ist so besonders, dass viele ihn gar nicht kennen. Deshalb stelle ich den Beruf des Blaudruckers heute mal vor. Was ist das jetzt? So, Das ist hier ein Chassis. Das ist praktisch ein fahrbares Stempelkissen. Ja. Und auf dieses Chassis streiche ich meinen Papp auf. Dieser Papp besteht aus Gummi-Arabikum und Tonerde. Ja. Und ist eben eine klebrige, zähe Masse, die verhindert äh, es eben hinterher beim Färben. Die Farbe dort eindringt. Dann wird das so abgenommen? Ne? Ja. Und drauf gemacht. So kriegt man wahrscheinlich nach und nach so ein Gefühl für. Ja, nach 36 Jahren habe ich das. Haben Sie das dann als Ausbildung? Nein, gemacht? das war zu meiner Zeit, als ich das gemacht habe, schon kein Ausbildung. Ja. mehr. Für die Arbeit als Blaudruckerin braucht man neben ausreichend Kraft auch Geschick, um genau arbeiten zu können. Hier habe ich hier so eine Ecke, ne? da gucken ja. wir mal drauf da, ne? Sonst gibt es aber bei anderen Druckstücken so kleine Tricks. Das ist hier, ne? das ist über einen Stift in der Ecke. ne? Ja. Und wenn ich jetzt einen Abdruck mache, hinterlasse ich mit dem Stift einen Punkt. Ja. Und da wo der Punkt ist, fange ich wieder an. Die Druckstöcke sind bis zu 150 Jahre alt. Ihre Muster sind vielfältig und können je nach Wunsch individuell verwendet werden. Teilweise habe ich alte, ja. teilweise habe ich die aber auch selber entworfen und habe mir die in Indien machen lassen. Ja. ja. Das ist einer aus Indien, der ist ein Block, der ist t ausgestochen. Ja. Und dann sind die Metallteile wieder eingesetzt. Ne? Mit dieser Technik arbeitet Elke Schlüter seit 1986 in der Blaudruckerei in Lüdinghausen. Ich möchte mir einen Eindruck von der Arbeit verschaffen und fasse mit an. Wenn man das jetzt selber ausprobieren würde, würde man das so hinkriegen. Ich mache ihn das mal hier und versuchen sie es. Mit einer Hand setzt man auf, ne? Genau. Einmal kurz drauf. Nee, nochmal. Dann hier unten. Und hier rum muss ich einmal gucken, so rum, genau, und hier an die Ecke lassen. Ja, oder? genau, wie schlagen. Ja. Schauen wir mal, was das gegeben hat. Ja, es passt ungefähr, ja. ungefähr. <lacht> Kriegt dann später ein Gefühl für wahrscheinlich, dass das genau ja, auf den Millimeter genau ganz passt. Ganz auf den Millimeter kann man das auch nicht machen, das ja. erwartet ja auch keiner. Seit halt Handarbeit, ne? Ich mache mich auf dem Weg durch das Haus und lasse die vielen Farben und Muster auf mich wirken. Wie genau das Färben abläuft, schaue ich mir in der Werkstatt an. Also das ist jetzt hier eine Indigo-Küpe. Das ist 220 tief, sind 1500 Liter Farbe drin. Indigo ist ja ein Pflanzenfarbstoff Ja. und er hat die Besonderheit, dass er nicht wasserlöslich ist. Man muss diesen ja. Indigo an Sauerstoffteilchen entziehen. Ja. Kann man durch verschiedene Methoden machen. Früher haben die Blaufärber das gemacht mit Urin. Wir machen das aber nicht mehr. Heutzutage. Ne? Also die Kinder sind aufgezogen und wir haben zu wenig, deshalb nehmen wir Kalk. Durch das Rühren wird der Kalk aufgewirbelt. Das dauert bis zu 30 Minuten. Jetzt bringt den Stoff in die Farbe. Ja. Wenn der Stoff aus der Farbe kommt, ist er noch hellgrün. Erst durch den Sauerstoff in der Luft wird er blau. So, und während dieser Zeit habe ich so eine Stange ja. und schlage so dazwischen. Ja. Denn es gibt diesen Duschvorhang-Effekt. Da wo der Stoff aneinander klebt, oxidiert es nicht. Ja. Der Papp sitzt da drauf, den wir ja. da drauf gedruckt haben. Ne? Und drumherum, und drumherum ja. hat sich das dann Was. ein bisschen verfärbt. Ne? Diesen Vorgang den wiederhole ich, je nachdem, wie dunkel der Stoff werden soll, bis zu zehnmal. So, und wenn ich dann das Stück fertig gefärbt habe, dann nehme ich das vom Arm hier runter. Ich schmeiße das da in den Bottich und dann wird auch alles ja. gespült, gespült, gespült, damit die überschüssige Farbe rausgeht. Und dann gebe ich eine Essigessenz dazu ja. und dieser Essig löst diesen Pack auf. Und dann habe ich eben Blau mit weißen Blumen. Ja. Das ist das Ergebnis. Das ist ne? Genau. Ich habe heute viele Prozesse des Blaudruckens kennengelernt und finde den Beruf sehr spannend. Ich für meinen Teil fände es sehr traurig, wenn dieser Beruf ausstirbt.